Hallo, das ist jetzt der zweite Versuch, nachdem ich gerade den ganzen Text der nicht laufenden Kamera erzählt habe. Ich bin nämlich ein Profi. Ich meine, es ist aber auch kompliziert. Ne? Ich sehe ja das Bild nicht, weil ich ja die rückseitige Kamera benutze, weil die ein bisschen besser ist. Und das heißt, ich muss dann halt irgendwie <lacht> hoffen, dass es aufnimmt. Irgendwann mal, irgendwann brauche ich eine richtige Kamera, wenn ich reich bin. Also nie. Ich hoffe, die Kamera läuft. <lacht> Heute ist so Tag. Wenn nicht nur, dass ich nach fünf Stunden Schlaf einfach aufgewacht bin und nicht mehr weiter schlafen konnte, ich hätte noch zwei Stunden pennen können, aber nein. Mein Körper, nein, dieses war nicht mal mein Körper schuld, sondern die Katze. Ja, der Kader hatte unbedingt Hunger und Und danach konnte ich natürlich nicht mehr schlafen, außer ganz kurz bevor mein Wecker klingelte. Und dann musste ich raus und dann waren schreiende Kinder im Bus. Und Kinder sind ja toll, aber laut, laut, laut. Und jetzt bin ich müde, heise, <lacht> aber ich habe eine Agenda. Das ist mein Schlüssel, der hat ja eigentlich überhaupt nichts verloren. Eigentlich müsste ich jetzt aufstehen und den in seine Tasche bringen. Ich weiß aber nicht, tun, den werde ich nie wieder finden. Ich brauche jetzt irgendwas für meine Fingerchen. Das ist einfach nur ein Schlüsselring mit einer Zahnscheibe dran. Ein bisschen minimalistisch, aber gut. So. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses... Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Video nenne. Wahrscheinlich wird der Titel euch dann schon sagen, wovon ich hier berichten möchte. Mein Leben ist kompliziert. Vor laufender Kamera möchte ich euch jetzt etwas über Fortbewegungshilfsmittel erzählen. Fortbewegung für Krüppel und für alle anderen, die aus irgendeinem Grund eine Erleichterung bei ihrer Fortbewegung brauchen. Jetzt hört man natürlich, dass ich ein Bonbon im Mund habe. Warum ist alles so? Die meisten von euch denken jetzt wahrscheinlich sofort an einen Rollstuhl. Aber tatsächlich gibt es noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, sich die persönliche Fortbewegung einfacher zu machen. Vor der Auswahl eines Hilfsmittels muss man sich über die eigenen Anforderungen im Klaren sein. Da ist zum Beispiel die Frage, ob man das Hilfsmittel nur draußen benutzen möchte oder auch in Innenräumen. Die eigenen körperlichen Fähigkeiten und Behinderungen sind natürlich das relevanteste Kriterium. Da ist zum Beispiel die Frage, ob die Beine komplett entlastet werden sollen, ob ein bestimmter Bewegungsablauf vermieden werden soll, ob Gleichgewichtsprobleme vorliegen und anderes. Fortbewegungshilfsmittel für draußen sind zum Beispiel das stinknormale Fahrrad. Beim Fahrrad denkt man vielleicht nicht zuerst an gehbehinderte Menschen, aber tatsächlich benutzen viele von uns Fahrräder, weil sie die Beine einfach entlasten, weil sie eine geringere Anstrengung bieten und trotzdem noch ziemlich flexibel sind. Elektrofahrräder funktionieren genauso wie Fahrräder, brauchen aber deutlich weniger Antriebskraft. Fahrräder haben den Vorteil, dass man relativ problemlos auch viel Gepäck mit sich nehmen kann, dass man sie quasi überall einfach abstellen kann, dass sie relativ leicht sind und sich so auch noch gut ein paar Stufen hochtragen lassen und dass man sich beim Gehen auf sie abstützen kann. Dazu kommt, dass sie relativ günstig zu erhalten sind, vor allen Dingen die ohne Motor und auch die Betriebskosten sind minimal. Etwas aufwendiger, aber auch komfortabler sind diese Elektromobile. Die haben meistens vier Räder und der Antrieb erfolgt über eine ganz normale Gassteuerung. Das heißt, da ist überhaupt kein eigener körperlicher Einsatz notwendig, um sie anzutreiben es ist auch nicht schlimm, wenn man Gleichgewichtsprobleme hat, weil man sowieso stabil sitzt und auch hier lässt sich viel Gepäck transportieren. Der Nachteil von Elektromobilen ist, dass sie ziemlich teuer sind, aber wenn man Glück hat, übernimmt die Krankengasse die Kosten. Aber sowohl Fahrräder als auch Elektromobile kann man leider praktisch nur draußen benutzen und in Innenräumen quasi gar nicht. Alle Hilfsmittel, die ich ab jetzt vorstelle, lassen sich sowohl drinnen als auch draußen benutzen. Viele Sportgeräte lassen sich auch als Hilfsmittel für die Fortbewegung benutzen. Der Vorteil von diesen Geräten ist, dass sie relativ leicht erhältlich sind, dass sie auch relativ kostengünstig sind und dass die meisten von ihnen so leicht sind, dass man sie problemlos stufen oder auch ganze Treppen hochtragen kann. Der Nachteil ist, dass die Krankenkasse die Kosten dafür natürlich nicht übernimmt und dass es unter Umständen Auseinandersetzungen geben kann, wenn man sie in Innenräumen benutzt, weil viele Menschen nicht verstehen, dass Sportgeräte für gehbehinderte Menschen durchaus als Hilfsmittel funktionieren können. Ich habe eine Weile lang einen Tretroller benutzt, so einen stinknormalen Tretroller für Kinder. Wo man sich draufstellt, vorne gibt es einen Griff, also einen Lenker. Mit einem Fuß steht man auf dem Brett und mit dem anderen Fuß muss man Schwung holen. Die Bremse ist meistens auf dem Hinterrad befestigt. Man kann auch mit dem Fuß bremsen. Bei manchen Modellen gibt es aber auch Bremsen am Lenker. Diese Teile sind ganz gut, wenn man zum Beispiel bergab fährt oder wenn einem einfach der Bewegungsablauf beim Laufen wehtut, aber Stehen eher weniger ein Problem ist. Ein weiterer Vorteil von diesen Teilen ist, dass man sich auch beim Gehen darauf abstützen kann und sie so ähnlich benutzen kann wie einen Gehstock. Also, so ähnlich ganz grob in die Richtung es ist es <lacht> nicht wirklich vergleichbar. Ein Nachteil davon ist, dass man eben noch mit eigener Kraft das Ding antreiben muss, außer wie gesagt, es geht bergab und dass man auch ein relativ gutes Gleichgewicht braucht. Etwas komfortabler sind die Elektroroller. Die sind quasi genauso wie diese Tretroller, nur eben mit dem Elektromotor. Diese muss man überhaupt nicht selber antreiben, sondern das geht alles über den Motor. Es gibt die Variante mit Sitz und ohne Sitz. Die teureren Modelle, also ab 500-600 Euro aufwärts, gibt es dann auch mit Körbchen und Verkehrszulassungen und allem, was man so braucht. Luftreifen. Oh ja, mit den Reifen, das ist auch so ein Ding bei diesen, ich sag mal, Sportgeräten allgemein. Die Rädchen, wenn es keine Luftreifen sind, bestehen meistens aus Kunststoffen, die bei Nässe ziemlich glitschig werden. Also da müsst ihr aufpassen, wenn es nass ist, könnt ihr euch gut auf die Fresse legen. Damit habe ich Erfahrung. Der einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch <lacht> an mein gemetzeltes Knie von letztem Jahr, als ich mich mit dem Tretroller auf die Schnauze gelegt habe. Das war eklig. Also, ich war aber bei diesen Elektrorollern. Der Vorteil von diesen Rollern ist, man kann sie auch in der Wohnung benutzen, sie sind ziemlich wendig, auch in einer engen, kleinen Wohnung wie meiner hoffe ich, ich krieg bald einen. Oh mein Gott, ich krieg einen! Die Geräte mit Sitz entlasten natürlich die Beine deutlich mehr, aber auch hier braucht man einen guten Gleichgewichtssinn. Wobei man natürlich auch einfach wie ein Laufrad die benutzen kann. Achso, es gibt aber glaube ich auch solche Roller mit drei Rädern? Also, ich glaube, da sind vorne dann zwei. Ich habe die bisher aber nur für kleinere Kinder gesehen. Also, die kann man dann nur benutzen, wenn man ziemlich klein ist. Aber vielleicht gibt es die auch in größer. Muss mal nachgucken. Ähm, ja. Dann gibt es natürlich Skateboards und Longboards. Auch hier braucht man Gleichgewicht und muss gut stehen können und gegebenenfalls selber Schwung holen. Aber auch die gibt es mit Elektroantrieb. Und zwar gibt es zum einen diese Hoverboards. Ich glaube, da ist irgendwie die Geschwindigkeitssteuerung dadurch, wie weit man sich nach vorne lehnt oder so. Aber es gibt auch stinknormale Skateboards und Longboards mit Elektroantrieb. Die haben dann, glaube ich, so eine Fernbedienung. Also jedenfalls, das gibt's auch. Das kann man auch benutzen. Dann gibt es natürlich viele Hilfsmittel, auf die man sich abstützen kann. Also das sage ich jetzt so ganz allgemein. Stützende Hilfsmittel abstützen kann zum Beispiel beim Gleichgewicht halten helfen. Es kann aber auch die Beine entlasten, je nachdem, wie man das Gerät eben benutzt. Der erste Kandidat auf dieser Liste ist der wohlbekannte Gehstock. Aber obwohl wir alle denken, wir wüssten, wie ein Gehstock funktioniert, seid euch da nicht zu sicher. <lacht> es gibt dann doch einige Ausfallmöglichkeiten wo man sich einfach überlegen muss, was man braucht. Zum einen die Griffform. Es gibt den klassischen Rundgriff. Es gibt Knaufgriffe. Den sogenannten Fritzgriff. Und diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, auf Englisch heißt der Offset. Dieses Ding, wo der ganze Stock halt geformt ist wie eine 7. Das ist Geschmackssache und auch unterschiedlich, was man eben am liebsten mag. Dann gibt es verschiedene Füße für die Gehstöcke. Es gibt zum einen diese Spitzenfüßchen, wie ihr sie von Wanderstöcken kennt. Im normalen Alltagsbetrieb würde man wahrscheinlich eher diese Gummifüße benutzen. Es gibt aber auch Gehstöcke mit mehreren Füßen, also drei oder vier. Die geben natürlich noch mal mehr Halt und Sicherheit. Die Länge eines Gehstockers sollte so sein dass der Griff bis zu einem Handgelenk reicht, wenn ihr euch gerade hinstellt und die Arme hängen lasst. Wenn der Gehstock nämlich zu kurz ist, werdet ihr euch zu sehr auf eine Seite lehnen, wenn es zu lang ist, werdet ihr euch zu sehr auf die andere Seite lehnen. <lacht> es gibt faltbare Gehstöcke, die sind super praktisch, wenn man nur manchmal einen Stock braucht, weil man kann sie einfach in die Tasche stecken und rausholen, wenn man sie braucht. Und dann gibt es natürlich auch feste Stöcke die sind eben fest. In der Regel benutzt man einen Gehstock alleine, aber manche Menschen benutzen auch einen Gehstock links und einen rechts. Also wenn ihr denkt, dass das für euch gut ist, dann könnt ihr das durchaus auch so machen. Üblicherweise würde man für beidseitige Benutzung aber Krücken nehmen, wobei man Krücken natürlich auch einzeln benutzen kann. Bei Krücken gibt es generell zwei Varianten, das ist einmal das normale Modell, sage ich mal, ich weiß nicht genau wie das heißt, und dann es dieses eigenartige US-Modell, diese amerikanischen Krücken, die sehen so aus, als sollte man sich mit der Armbeuge darauf ablehnen, das darf man aber nicht machen, weil man sich dann die Adern und die Nerven in der Armbeuge abklemmt und dadurch kann man sich den entsprechenden Arm ziemlich kaputt machen. Also auch hier funktioniert die Kraftübernahme durch die Handgelenke, also durch diese Griffe. Wenn man Krücken will die Handgelenke entlasten, dann braucht man Krücken mit Unterarmauflage oder sogenannte Arthrosestützen. Eine Kombination von beidem sind die Smart Crutches, die ich euch letztes Jahr in einem Video vorgestellt habe. Die haben den Vorteil, dass der Winkel der Unterarmauflage verstellbar ist. Bei Gehstocken und Krücken ist es so, dass billige Modelle natürlich genauso gut halten wie teure Modelle. Aber teurere Modelle können deutlich komfortabler sein. Zum Beispiel durch weiche Griffe oder durch einen flexiblen Gummifuß. Der Vorteil von Stöcken und Krücken ist, dass man sie natürlich einfach überall hin mitnehmen kann, sie wiegen fast gar nichts, man kann sie quasi überall verstauen und sie sind billig. Also und Gehstock es schon ab 10 Euro. Und Krücken glaube ich auch. So ab 15 vielleicht, weiß nicht genau was ich noch vergessen habe. Deswegen mache ich dieses extra Video noch und schneide das dann mitten rein. Also wundert euch nicht, weil die Kamera jetzt ein bisschen anders positioniert ist und ich keinen Binder mehr trage. Ich habe es einfach verrafft. Es gibt noch diese wie heißen sie? Wanderstöcke, Walking Sticks. Die kann man auch benutzen. Rollatoren sind schon wieder etwas involvierter. Auch hier sollte die Länge ungefähr so sein wie beim Gehstock, also dass die Griffe euch bis zu den Handgelenken reichen. Ihr solltet euch auf dem Rollator nicht nach vorne beugen, weil ihr dadurch euren Rücken beschädigen könnt. Der absolute Vorteil vom Rollator... Es gibt mehrere absolute Vorteile. Rollatoren sind einfach genial! Also zum einen, man hat nicht diese ständigen Stöße. Also, wenn man läuft, das rollt und rollt, und da gibt es einfach keinen Stoß auf die Handgelenke. Das ist schon mal super angenehm. Dann haben die Dinger ja meistens einen Korb oder eine Tasche dran. Da kann man durchaus einen größeren Einkauf drauf verstauen. Man kann auch mal <lacht> eine Katze drauf schnallen im Körbchen, wenn es sein muss. Und die Dinger haben einen Sitz. Es ist so genial, man kann sich überall, wo man ist, draufsetzen. Außer im Bus. Setzt euch nicht im Bus auf euren Rollator. Das Ding rutscht wie auf Eis und ihr werdet euch böse, böse viel tun. <lacht> Macht das nicht. Macht das nicht. <lacht> es ist peinlich, wenn man sich dann auf die Fresse legt. Ähm, ja, also Rollator ist eine geniale Sache. Es gibt auch Offroad-Rollatoren. Die haben dann größere Räder mit denen man sich auch relativ problemlos auf Kieswegen oder auch auf matschigen Wiesen fortbewegen kann. Also für Leute, die gerne mal spazieren gehen oder einen Hund haben, ist das vielleicht eine gute Idee. Es gibt dann auch noch diese Gegenstelle. Ich weiß nicht, ob die irgendwie wirklich einen Vorteil haben gegenüber Rollatoren. Ich kann sie mir nicht vorstellen, aber die werden wohl auch irgendwie eine Daseinsberechtigung haben. Aber im Alltag sind die glaube ich eher unpraktisch. Also tendenziell würde ich dann eher auf einen Rollator gehen. Weil... Räder. Räder. Und apropos Räder. Jetzt kommen wir zu den Rollstühlen. Das Bild, was den meisten von euch in den Kopf schießen wird, wenn ihr das Wort Rollstuhl hört, sind diese sogenannten Standard- oder Leichtmetall-Rollstühle. Die sind nicht individuell angepasst. Sie sind ziemlich schwer, haben meistens einen Faltrahmen mit dieser X-Strebe unter dem Sitz, sie haben eine hohe Rückenlehne, festmontierte Schierbegriffe und eine geteilte Fußstütze. Diese Teile sind ziemlich schwer und lassen sich auch nur ziemlich schwer selber antreiben. Wenn ihr sowieso euch nicht eigenständig antreiben wollt oder wenn Hilfe einfach immer erreichbar ist, dann sind die Teile aber vielleicht eine gute Wahl für euch. Vor allen Dingen auch deswegen, weil sie ziemlich günstig sind. Also die Krankenkasse übernimmt die zwar, wenn man sich eine verschreiben lässt, aber man kann sich auch selber einkaufen. Neu gibt es die ab 200 Euro und gebraucht für einen Apfel und ein Ei. Für Menschen, die sich aktiv selber antreiben wollen, gibt es die sogenannten Aktivrollstühle. Aktivrollstühle unterscheiden sich von den Standardrollstühlen dadurch, dass sie zum einen deutlich leichter sind, aus besseren Materialien hergestellt werden, und dass sie individuell auf die benutzende Person angepasst werden. Und diese Anpassung ist eine durchaus komplizierte Angelegenheit. Also es ist nicht so, dass man einfach nur ein Maß sich aussuchen muss, sondern es gibt viele, viele verschiedene Maße und die sind auch alle voneinander abhängig. Zum Beispiel die Sitzbreite, die Höhe der Sitzlehne, die Beinlänge, die Sitztiefe und so weiter. Bei Aktivrollstühlen gibt es zwei grundlegend verschiedene Rahmenvarianten. Zum einen den Faltrahmenrollstuhl. Da ist der Rahmen wie beim Standardrollstuhl so eine X Strebe. Die andere Variante nennt sich Starrahmenrollstuhl. Diese besitzen unter dem Sitz eine starre Achse. Der Vorteil von Starrahmenrollstühlen ist, dass sie deutlich leichter sind und dass auch keine Antriebskraft verloren geht, wie das bei den Faltrahmenrollstühlen der Fall ist weil der Rahmen elastisch ist. Durch den elastischen Rahmen wird quasi bei jedem Antreiben immer ein bisschen Kraft in den Rahmen gesteckt und führt zu einer leichten Federbewegung. Die merkt man unter Umständen noch nicht mal, aber im Endeffekt macht das doch einen deutlichen Unterschied. Ihr denkt jetzt vielleicht, na aber ein Faltrahmenrollschul ist doch viel praktischer, weil den kann man dann falten und dann passt ja auch besser ins Auto rein. Aber tatsächlich kann man auch einen starrahmenrollstuhl ziemlich kompakt bekommen. Die meisten Stahrrahm-Rollstühle besitzen eine Rückenlehne, die sie einfach nach vorne klappen lässt. Das heißt, wenn man einen starrahmenrollstuhl zum Beispiel im Auto transportieren möchte, kann man einfach die Räder abklicksen und den Rahmen auf einen Sitz stellen. Aktivrollstühle und auch Standardrollstühle sind immer noch relativ leicht. Die wiegen ungefähr so viel wie ein Fahrrad. Also wir sind hier im Bereich von Ultra leichter Starram Rollstuhl vielleicht 7 Kilo bis 15, 16 Kilo für einen schlechten Standard -Rollstuhl. Das heißt, mit etwas Hilfe kann man die durchaus noch eine Stufe hoch befördern. Wenn man jemanden Starkes hat, <lacht> kann man sich das Ding vielleicht auch eine Treppe hoch oder runter tragen lassen. Also da hat man doch auch noch ein bisschen Flexibilität. Wenn die eigene Antriebskraft nicht mehr komplett ausreicht, aber man immer noch sich selber antreiben möchte, gibt es auch für Rollstühle, wie bei Fahrrädern, einen Unterstützungsantrieb. Zum Beispiel den E-Motion-Antrieb. Das braucht ihr überhaupt nicht versuchen, euch das Ding selber zu kaufen, außer ihr seid irgendwie neu reich, weil nicht nur ein Aktivrolli, der kostet 3000 Euro, aber auch dieser Antrieb kostet... 10.000 Euro? Mehr? Viel zu viel. Also das geht dann quasi immer nur über die Krankenkasse. Dieser E-Motion Antrieb hat den Vorteil, dass er relativ leicht ist und dass er auch noch etwas ja, Aktivität gestattet, also weil man eben selber noch antreibt und der Antrieb dann nur unterstützt. Es gibt Rollstühle, die die Vorteile von manuellen Rollstühlen und Elektrorollstühlen vereinen. Diese lassen sich noch begrenzt manuelle antreiben, haben aber auch einen kompletten Elektromotor mit einem Joystick. Der Vorteil ist, dass diese auch relativ leicht sind und etwas wendiger als große Elektrorollstühle. Vollständige Elektrorollstühle sind arschteuer, sind aber auch eine glorreiche Angelegenheit. Die Dinger lassen sich mit allem möglichen Schnickschnack ausstatten, es gibt verstellbare Rückenlehne, wo man sich komplett nach hinten klappen lassen kann, es gibt verstellbare Fußstütze, die man nach oben klappen kann, es gibt verstellbare Nackenstützen, man kann den ganzen Rollstuhl hoch oder runter fahren, je nach Belieben. Es ist wunderbar, was es da alles gibt. Die einzigen Nachteile sind, dass sie zum einen ziemlich schwer sind, also 50 bis 80 Kilo wiegen die gut, also mit kurz mal in den Kofferraum heben ist dann eben nicht mehr. Da braucht man dann einen Kran dafür. Oder eben eine Rampe. Man ist auch nicht mehr so flexibel. Also mal irgendwie eine Kante hoch oder runter ist damit eben auch nicht mehr möglich. Aber dafür kann man komplett ohne Anstrengung sich mit Geschwindigkeiten bis zu 12 oder ich glaube, manche haben sogar 16 km/h, kann man durch die Gegend rasen. <lacht> und die Teile sind einfach super gemütlich. Das war's. Das erste, mehr steht nicht auf meiner Liste. Wie ihr gesehen habt, gibt es viele, viele Möglichkeiten, um sich die eigene Fortbewegung etwas zu erleichtern. Ich hoffe, es war informativ. Generell möchte ich sagen, wenn ihr denkt, dass ihr ein Hilfsmittel gebrauchen könnt, dann benutzt es einfach. Natürlich gibt es dann immer wieder Hürden bei der Beschaffung, aber wenn die für euch bezwingbar sind, dann wartet nicht, sondern holt euch das Ding, holt es euch gleich. Macht nicht erst zwei Jahre rum, oh, eigentlich hätte ich gerne einen Rollschuh, aber eigentlich und holt euch einfach einen. Wenn ihr den nicht braucht, umso besser. Aber an dem Tag, wo ihr es braucht, werdet ihr echt froh sein, wenn ihr es da habt. Und gerade solche billigen Sachen wie Tretroller oder Gehstock, das ist ja, das gibt's ab 10, 20 Euro, das kann man einfach da haben. Also, im Zweifelsfalle immer besorgen, weil... Warum sich Stress machen, wenn man es sich auch einfach machen kann? Jetzt beschwert sich mein Handy, der Akku ist leer. Ich bin sowieso jetzt am Ende. Ich bin am Ende. Völlig am Ende. Fix und fertig.